Liebe Zuschauer der -Album. ich freue mich sehr, gemeinsam mit Ihnen heute und den hier anwesenden Ausstellern unserer diesjährigen Osterausstellung diese Ausstellung zu eröffnen. Wie Sie sehen, haben wir in diesem Jahr einen anderen Ort gewählt und auch eine andere Ausstellungsart. Dazu komme ich dann aber noch. Der Tradition gewachsen, wollten wir auch trotz der widrigen Bedingungen die ja im Moment existieren, eine Osterausstellung präsentieren und in diesem Jahr trägt sie den Titel Ich schenke dir ein Osterei und ich freue mich sehr, dass ich auch wieder ja, ganz tolle Aussteller gewinnen konnte, die sich also Gedanken gemacht haben, was kann ich also in diese Ausstellung bringen, damit sie einzigartig ist und eben auch den Gruppen ja, Freude ins Herz bringen sozusagen. Ähm, ja, wir befinden uns hier im neuen Ausstellungsbereich, und zwar in der, wir sagen immer, Museumsgalerie. Die hat ja ringsherum ein riesengroßes Schaufenster, sodass also jedem auch schon mal die Möglichkeit gegeben wird, von draußen nach innen zu schauen. Ich will es mal vorne wegnehmen. Es lohnt sich aber, hier reinzukommen in die Ausstellung. Und äh, ja, diese kleinen Arbeiten, die Detailgedreuten, kleine Kunstwerke zu betrachten und zu bestaunen. Inge Ebersbach begleitet uns ja seit 2012. Inge, ja. nächstes Jahr! Auch mal <lacht> Jubiläum. Also da muss sie du durchhalten, da muss du doch mindestens noch mal mit dabei sein. Also seit 2012 äh, präsentiert sie hier ihre einzigartigen kleinen Kunstwerke mit ihrer ganz speziellen Durchbruchtechnik. Jedes Jahr entstehen immer andere Variationen und auch in diesem Jahr ist was Neues dabei. Inga, ja, was ist es? Naja, ich habe so viel Neues eigentlich nicht. Ein bisschen was vorhanden, das ist ein bisschen anders gestaltet. Was, ich vielleicht, was vielleicht Neues sind die kleinen Eier hier unten, das sind die Bergwachteleier, dann habe ich Taubeneier, Perlen. Ich Bin sozusagen fremdgegangen <lacht> Und es äh, ist eigentlich meine Art, Eier zu fräsen. Aber ich habe wenigstens versucht, ein Straußenei zu bemalen, das da hinten ist. Also, dass meinem Genre der Malerei entspricht. Ja, und dann eben die Osterzeit, das also ist die Zeit, wo die Baumblüte ist und alles. Direkte Oster. Malen wir, war da ja auch nicht, Osterhasen wäre ja als möglich, aber äh, in der Zeit sind einige Bilder. Wir sehen hier Huben zum Beispiel mit dem von Klaus Brankow, ich habe ecke und äh, für den Huberen typisch äh, die, die neue Gestaltung, die eigentlich ich werde auch erfahren dass in den letzten zehn Jahren äh, mit der neuen Abendkabinerme. Wir können uns vorstellen, vor 100 Jahren musste das Analogik, den äh, die Kinder dort mit ihrem Körper und ihrer Dame mitmachen. Äh, eben hier stehen alle an der Seite. Und die Bäume im Hintergrund, also die große suchen, kann man sich vorstellen. Oder wie hier einige Pfüßen, die, äh, ja, die Spreebald äh, damals von mir als Premiermaler geschaffen wurden. Eine Frage, wäre ja, es möglich, falls Interesse ja besteht, diese Kunstwerke auch im nach Ausstellungsende kürzlich zu erwerben? Ja, im Prinzip ja. Ja. Wir werden das irgendwie dann deichseln oder ringeln, sozusagen. Vielen Dank. Ja, seit 2018 oder beziehungsweise letztmalig im Jahr 2018 waren Monika und Klaus Grüger aus Hildendorf bei uns in der Ausstellung, präsentierten dort ihre Arbeiten und sind auch heute wieder dabei. Und ich glaube, hier ist auch das ein oder andere Teufting mit entstanden, oder? Ja, wir sind sehr glücklich, dass wir auch in diesem Jahr wieder dabei sein dürfen, obwohl wir zwei Jahre Pause hatten. Äh, ja, eigentlich äh, so viel Neues ist nicht. Also wir machen ja die Drehstechnik, äh, die Bossiertechnik. Und neu ist bei mir zum Beispiel, dass ich also seit Jahren schon stempel, ich habe dieses Jahr mal Stempel auf die Eier gebracht. Das ist was Neues, äh, Serviettentechnik habe ich auch schon dafür gemacht. Ja, also bin jetzt auch schon zehn Jahre dabei, habe ich festgestellt. Hier mal noch eingehen, das ist jetzt auch ein paar Tage entstanden. Ich habe äh, immer wieder neue Ideen wollen wir entwickeln und machen. Macht auch Spaß und da haben wir ja beide immer Hand in Hand arbeiten. Äh, läuft das auch sehr gut. Wir haben auch die Kratztechnik und die Frästechnik noch dabei, was auch sehr viel Arbeit macht. Das geht auch äh, mächtig in den Arm und Schultern. Man merkt es im Alter. Ne? Und äh, ab und zu entscheidet äh, Marco Neuer vom Muster her. Ja, wir sehen es auch bei Frau Eberlein immer wieder schön. Eberkratz so, <lacht> äh, ich habe ja schon mal versprochen, aber es kommt immer wieder vorhanden. Ne? Das macht ja nichts. Aber immer wieder schöne Sachen, aufnehmen, was man denn sieht und recht an. Kommen wir vielleicht zu unserer neuen Ausstellerin, Frau Monika Müller. Ganz neu ist sie nicht, ich war auch schon mal hier. Gleich im Jahr 2012. Ja, stimmt. Ja, das ist das gewöschte Jahr. ja, ein Einstieg. Stimmt, ein ein stimmt Frau Müller, richtig. Da war es noch stimmt. bei Ihnen. Genau, da war der Ausstellung so ja. zu Sie präsentieren ja, ja die sogenannten sorbischen genau. Ostereier mhm. mit zwei Techniken. Vielleicht sagen Sie dazu. Ja, und zwar fertige ich, war, äh, ich hier an die Wachs-Präsperiere-Technik. Äh ja, wo, wo man sagt, hier heißt äh, erhaben, da bleibt der Wachs drauf. Und dann mache ich ja noch diese Batik-Technik und da wird das Wachs nachher wieder runtergewischt. Es wird mehrfach gefärbt und dann wird das wieder runtergewischt. Mhm. Ja, ich mache das nun auch schon seit, glaube ich, 16 Jahren. Ja, ich will aber aufhören. Ach, Frau Müller, ich Was glaube, wir haben Sie hier ja ein wenig animieren ja. können. Sie haben zwei neue Eier ja. gestaltet für diese Ausstellung, ganz so speziell diese Ausstellung, Ausstellung. Was sind denn das für Eier? Was sind Nando-Eier? Dauseneier, Eier und Emo-Eier die, äh, die Naturfarbe von den Nanueiern, die ist so Eierschallfarben. Okay. Und, äh, und von den äh, Emo-Eiern, die sind schwarz? Genau. Die sind schwarz? Ja, genau. Und die werden auch, umso länger die stehen, glaube ich auch immer. Drin. Ja, ja, ja. Hm. Wunderschön, vielen Dank. Frau Bettina Freiburg hat habe sie ja eigentlich am Anfang schon mit äh, benannt. Ich freue mich sehr. Dass Sie mit Ihren Arbeiten mit hier sind, vielleicht auch wieder selber auch noch was dazu. Ja, also als allererstes äh, muss ich mal sagen, hatte ich die Idee, als Sie mich angerufen haben, ob man die Osterausstellung mit Keramik bereichern könnte, ganz toll, weil ich dachte, klar, Ostern, Eier, aber auch Frühling und äh, Aufbruchstimmung sozusagen. Und da ich äh, primär jetzt mehr töpfere als male, habe ich gedacht, äh, Keramik passt natürlich ganz prima. Das Typische sind natürlich Hasen und Hühner. Ja. Aber ähm, bei dieser Dreierkomposition habe ich mir gedacht, äh, Frühling ist ja auch äh, Kälte und Winter. Ja? Und deswegen weiße Farbe und äh, als Aufbruch sozusagen die zarte oder rote so, Farbe von den Häusern. Ich dachte, es passt gut zusammen. Die Dekoration ist nicht von mir, die ist von einer Großteilnehmerin von mir, von Ramon Die hat sie mir zur Verfügung gestellt. Natürlich schön ohne Ton. Und ähm, das neueste Werk ist hier eine Specksteinarbeit. Das habe ich voriges Jahr gemacht. Und ähm, man guckt sich aber diese Steine vorher genau an. Das ist ja bei jedem Bildung oder so. Was kann man daraus machen? Und die Beuler, die hat ich so zum Ei inspiriert, da konnte ich gar ja nicht anders. Und äh, der Titel freigelegt, den finde ich sehr passend. Also es ja. war eine schöne Geschichte und, und hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, bei Wildern, wie gesagt, nicht mehr so viel, aber äh, hier liegen ja auch die Farben, für für Frühling. Und äh, natürlich kann man auch die Sachen hinterher machen. Sehr, sehr gut. gut. <lacht> Wunderbar, da freuen wir uns. Ja, ähm, sind wir auch schon am Ende angekommen. Äh, jeder konnte mal etwas zu sein aber nur, sicherlich gibt es eine riesengroße Fensterfront und die Möglichkeit von draußen nach innen zu schauen. Man sieht auch eine ganze Menge. Aber ich möchte es nochmal betonen, kommen Sie rein. Schauen Sie sich die Arbeiten ganz von der Nähe an, dann sehen Sie auch, wie viel Mühe, wie viel Lohn, wie viel Freude und Spaß äh, daran steckt, was die Aussteller sozusagen dabei gehabt haben. Ergänzend zu dieser Ausstellung, Ausstellungsraum noch die Möglichkeit, ja, Ostertraditionen einmal selber auszuprobieren. Jeder kennt oder viele kennen Wobbeln und Wahllein. Wobbeln ist mit Geldstücken, Wahllein mit Reiern. Ähm, ein wunderbares, kurzweiliges Familienspiel, sage ich nur. Man kann es natürlich auch alleine spielen, aber in der Gemeinschaft macht es viel mehr Spaß und die Möglichkeit gibt es bei uns in so einem Ausstellungsraum, da würde ich Sie einfach einladen, kommen Sie nicht nur vorbei, also Ihren Osterspaziergang, sondern kommen Sie auch rein, erleben Sie, sehen Sie, schauen Sie und holen Sie sich selber auch ein wenig ja, Freude ins Herz betrachten diese Arbeiten. Da ist wichtig, dass man sich telefonisch äh, im Vorfeld einen Besuchstermin hier im Museum also sichert unter der bekannten Telefonnummer. Wir organisieren dann natürlich den Museumsbesuch, sodass Sie, wie gesagt, das Ihnen dann auch von drinnen wahrnehmen können. Ja, und ansonsten sage ich nur vielen Dank an alle Aussteller. Ich wünsche uns schon mal noch eine schöne vor eine schöne Osternachzeit und natürlich ein schönes Osterfest. Ich wünsche uns allen Gesundheit und Ihnen natürlich auch, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, bleiben Sie.